Einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag und einen schönen guten Nachmittag. Langer Tag war bei uns jetzt schon, obwohl es gibt jetzt leider nur, unter Anführungszeichen, ein paar Video, weil wir machen jetzt nur noch die Bike-Abschlusspräsentation. Das heißt, diese Kandos, was die wir von letzter Zeit gehabt haben, sind jetzt ungefähr ein Jahr lang gefahren. In den Jahren sind die überhaupt nicht geschont worden. Und es hat keine Veränderungen gegeben, also keine wesentlichen Veränderungen. Das heißt, wir haben natürlich keine Gabel verändert, keine Laufrad verändert, ähm, nur natürlich Waffen und so Geschichten, aber nichts Wesentliches. Ich habe mir letztes Jahr das 29er genommen, das 329, das ist unter Anführungszeichen ein Einsteigermodell. Ähm, technische Spezifikationen findet man überall. Was da ist, da ist eine 34er Gabel oben. Nein, bleib hinten, ich sag das anschauen. Da äh, ist eine 34er Gabel oben. Ähm, hat man natürlich bergauf Vorteile, das ist mir jetzt ganz gut gefallen, weil es nie zu hoch so vom Gewicht ist und nur 150mm hat. Das heißt, man hat ohne Absenken oder ohne Niederspannen das Rad treten können. Bergab hat man es ein bisschen gespürt, dass es natürlich ein bisschen wärcher ist, wie ein 36er oder 38 Aber ich bin super zurechtgekommen. Sperrbar war die ebenso, Dämpfer ebenso sperrbar ist auch original geblieben. Schaltung war die 12-fach oben, oder ist immer nur die 12-fach oben. Sram, Ram wir wie eine. das ist jetzt unter Anführungszeichen auch nur die SX. Nie Probleme gehabt, absolut nichts. Felgen, Norm, Shimano, also low budget, einwandfrei gelaufen. Das Felgenbett selber das sind diese rudy Fögen 30er, auch einwandfrei, haben schon ein bisschen was angekriegt. Und nie Probleme gehabt, ein paar Spachen habe ich bis jetzt verloren, das ist echt der Wahnsinn, den wir wieder einzogen. Und zur Bremsanlage ist die Shimano Diario, ebenso eine Vierkolbenanlage, auch ein original, habe nichts verändert, außer von Eisteck-Belegearchitur. Ja. So viel zu der Geschichte. Also, wie gesagt, null Probleme in diesem Jahr. Ist gelaufen wie unser Und die originale Bereifung, die Schwalbe habe ich getauscht gegen die Maxis Minion. 29,26 haben die oben mit diesen besonderen Gulmischungen etc. So. Jetzt natürlich die Frage, was ist es so mit so einem Rad nach einem Jahr? Thema, Bauernzüge. Wo scheiern die? scheiern die? Haben die Probleme gemacht? Muss ich auch sagen, nach einem Jahr sieht man das. Gar nichts. Also, wie die verlegt, verlegt sind und die Kabelführung, die Zugführung hat keine Probleme gemacht. Hat einwandfrei funktioniert. Da ist überhaupt nichts aufgescheuert. Auch nicht beim Roman, wo es auszukommt, bei der Bremse. total top. Rahmenqualität an sich auch Wahnsinn. Also, null, keine Lackplatze, nichts. Natürlich, wo Steine draufgesaust sind, hat es und so. Und auch da vom Treten ein bisschen ähm, ein paar Scheuerstellen. Die wickel ich ein bisschen nach und dann gehen wir das ein bisschen durch, was du siehst. die sind halt die. Vielleicht ein bisschen um und wissen Sie, in den Schatten. Ja, genau. Da sieht man das ein bisschen. Da ist vom Treten angeschaut worden. Das ist ganz normal. Also nichts gravierendes. Dann so kleine Plätze hat es halt angekriegt. Auch nichts Aufregendes. Und ihr, ihr seht es in Großen und Ganzen, also fertigungsmäßig, wirklich ein Wahnsinn. Tadellos. Genau. Stimmt, was ich vergessen habe, Fahrbau habe ich geändert den habe ich, ich von 35mm umbaut und dann Deckel von Riesel drauf <lacht> und genau Siehst wie ich gesagt, ich würde es wieder nehmen auch in der Ausstattung ich bin damit super zurechtgekommen. es ist alles gegangen, es war eigentlich ein bike, ein Sorglos bike, draufsteigen und fahren das heißt auf der Ebene treten die ganzen Touren einwandfrei gelaufen ähm, haben aber kein 21 er wie gesagt dieses Jahr genommen sondern ein 27er weil man oft im Gelände halt also man kommt schon um, man muss dann einfach mehr dorn. Und so viel Ballern da, wenn ich das irgendwas 29er tun. Eigentlich ein bisschen über overdressed für die Geschichte, ja. Man sieht, fällt mir immer dazu ein. schaut, dass es mir nicht gehalten kann. Mir gefällt es echt super, super gut, auch optisch. Das Radl sehr gut gelungen mit der gobel und so. Ähm, gell? Also wirklich eine coole Sache, gefällt mir ganz, ganz gut so. Mit den Matten, mit dem Glanzrot. Echt super. Die Unterstützen ist die Interne von ebenso der Sattel, habe ich nichts verändert, alles lassen. Ich freue mich schon auf die Bikes von Heuer. Was jetzt langsam kammer das wo die wirklich auch noch filmen, so Griff. die Griffe sind jetzt dann langsam durchgescheuert da überall. Also das müssen jetzt so nochmal. wenig fahren nicht? Nein, so wenig fahren das ist normal. Mhm. Das kann man halt jetzt einmal, oh, aber es ist echt super zufrieden. Und ja, wie gesagt, ich wüsste jetzt schauen, wie das Modell heuer ausschaut mit den Teilen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Also, Traut euch ruhig Einsteigerbikes nehmen, ich habe es jetzt ja probiert einmal, weil wenn man sich ein Topmodell nimmt, und sagt, jeder, ja klar, das Topmodell muss es ja heben, aber auch Bikes im Einsteigersegment was heben die aus. Und ich habe gesagt, wir haben es echt nicht geschont. Das war jetzt meins, die Wiki hat das 427, das hat die ähnliche Ausstattung, nur Fox oben, also von Fox und, und die Schaltung war die SLX. Ist auch einwandfrei durchgekommen, ich mache jetzt doch keine Bike-Präsentation mehr, weil das ist schon verpackt. Ebenso keine, keine Probleme, und gleiche Fertigungsqualität, auch gerade in S, wo man sagen muss, ebenso keine Scheuerstellen, weil da kommen sie ja oft ein bisschen enger außen und so. Hat alles geklappt und die normalen Gebrauchsspielen haben sie natürlich ergeben. Also in sind Sinne, wir so echt froh, dass wir da konnten, weil wir als Unterstützung haben. Da mhm. kann Sehr. man sich wirklich drauf verlassen, auf die Radler, um das geht es ja unser Und muss man da, da nicht immer Angst haben, okay, mal das nachgeschaut und so, oder man ist hier her, da hat man einen Schlag kriegt, ist da was an. Ich war sehr skeptisch gegenüber Carbon. Jetzt bin ich schon so weit, ich würde sagen, ich darf mal so einen Carbonraum kaufen. Mhm. Also die stresst mich jetzt gar nicht mehr. Das ist echt der Wahnsinn. Und mit der Geo wie die haben wirklich eine super Sache. Ja, die Geo ist echt ein Traum für jede Größe. Genau. Perfekt. Sehr gut. Na gut, ich freue mich, dass ihr es das angeschaut habt. Wenn was sowas wissen wir jetzt in die Kommentare unten drüber. Genau. Und ja, ich sehen wir uns dann auf dem Trail. Mhm. Ich denke, ciao. Ciao.